und ich würde Ihnen gerne erklären, was Sie hier sehen, damit Sie keine Angst bekommen. Wir sind ein Teil der weltweiten Bewegung, Extinction Rebellion, kurz XR genannt, auf Deutsch Rebellion gegen das Aussterben. Wir liegen hier und sind in Halle aktiv. Sie sehen oben an den Hausmannstürmen ein Transparent mit unserem Logo, weil wir die Klimaveränderungen als Bedrohung und als Krise für unsere Zukunft und für unsere Existenz begreifen und bewerten. Wir werden mit Methoden des zivilen Ungehorsams, da gehört dazu gehört, was Sie hier sehen, ein Teil in, so lange darauf aufmerksam machen, bis die Politikerinnen unseres Landes und der ganzen Welt die Dramatik erkennen, die sich gerade abspielt. Wir werden von Ihnen fordern, dass Sie uns Bürgerinnen und Bürger adäquat aufklären über das, was wir hier zu erwarten haben, wenn es so weitergeht, wie es im Moment aussieht. Und wir fordern, dass Sie angemessen handeln. Wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen eine Mobilitätswende und wir brauchen eine Wende im sozialen Miteinander. Rebellion gegen das Aussterben. Hoffnung stirbt, Rebellion beginnt. Vielen Dank. Ich habe zu danken, ja, Das ist ein großer Applaus wert. Ja, und ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir in der heutigen Zeit solche Aktivisten wie euch hier haben, um auch unseren Kindern und Enkelkindern eine ja, Erde zu hinterlassen, wie wir sie jetzt noch kennen.